Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, ist euer Fawn. Wir werden heute eine Runde mal Rainbow Six spielen. Mein Lieblingsspiel. Es hat sich viel verändert. Es gibt neue Operators. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt hat. Ich hoffe ins Positive. Schaut euch das Video an. Willkommen! I am Robocop. Na Spaß. Der schaut aber so ausgeschaut wie ich, oder? Schauen wir mal, was wir jetzt da reißen. Naja, no ich bin gespannt. Ihr müsst eine Bombe finden, die scharf. Ja. Wow. Also es shot fast wie in oh. in Inos. Nein, Spaß. Geht schon, geht schon, geht schon. Okay. Wo ist der Ah, da hab ich's. Ich sehe da weiter. Da, da Das ist gut. Erstmal nochmal. Zweite nochmal. Ah! Mann, ah, das war ich. Ah, sehr stark. Zweier Hammer. Oh, oh! Es gibt einen, der eine Bombe hat. Und wenn der mich erwischt, könnte es sein, dass ich... sterbe. So, okay. oh, Wo? Wo? Wo? Wo? Oh, wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Oh ja. Ah da wir sich versteckt. Da kommt er. Oh! Der Hot wurde eliminiert. Okay. Wie? Na ja, das ging aber schnell. Naja, ein kurzes Video, aber ich hoffe es hat euch gefallen, aber ich werde es nochmal versuchen, also das ist nicht das letzte Video. Bis nächstes Mal, euer Fawn.